Wir befinden uns halt vor dem Relaunch im Moment. und Die Kollegen, habe ich hier gerade auch gehört, wollen drängen darüber nach, das zu tun. Ähm, der Punkt ist, man muss es immer zweimal überlegen, dreimal überlegen, viermal überlegen, wollen wir es wirklich machen. Es stehen halt immer ähm, große Risiken, wenn man es nicht richtig angeht. Ähm, Evolution, sage ich immer, ist immer besser, ähm, als eine Revolution durchzuführen, das heißt langsame Entwicklung. Aber wenn die Entscheidung pro Relaunch gefallen ist, dann sollte man es letztendlich definitiv gut planen ich habe es noch mal ein bisschen aufgelistet die Evolution das heißt die langsame Fortentwicklung einer Seite weil man kennt es ja bei den großen Portalanbietern Amazon etc pp die machen halt eben die Evolution die gehen Schritt für Schritt machen ab, klassisches AB-Testing probieren Sachen aus variieren mit Farben Logos Positionen und so weiter und entwickeln so halt eben die Seite weiter ähm, <lacht> Das sollte prinzipiell eigentlich auch immer das Ziel sein, wenn man einen webseiten relaunch total, tutti kompletti macht, das sollte das Ziel sein, ab da dann halt immer schrittweise vorzugehen und ähm, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die ähm, dann auch letztlich eine gewisse Validität haben. Den Relaunch, den wir uns heute tatsächlich mal im Detail angucken, wie sowas ablaufen sollte, worauf man zu achten hat und was alles auch schief gehen kann. Ähm, ja, da kann man tatsächlich alles mal machen, es geht Unterm Strich natürlich deutlich schneller, alles zu ändern auf einen Rutsch, aber es hat halt eben auch äh, eine Menge Risiken, wenn man ähm, nicht aufpasst. Generelle Prämisse beim Relaunch kann immer alles schief gehen. Alles. Technik, Suchmaschinenoptimierung, Conversions, Usability kann alles äh, gegen die Wand fahren. Deswegen muss man immer alles doppelt und dreifach kontrollieren oder besser noch vierfach, bevor man tatsächlich live geht. Und was passiert, wenn man es nicht macht? Um, hier ein klassisches Beispiel habe ich nochmal rausgesucht, das kennen äh, viele aus, dem SEO, aus der SEO-Szene mit Sicherheit. HRS, äh, wer kennt HRS nicht? Das Hotel Reservation Portal, die haben im Jahr 2014 haben die hier so einen schönen äh, Relaunch, Webseiten-Relaunch gemacht und haben innerhalb weniger Wochen ihre Sichtbarkeit, das ist hier so die Sichtbarkeit aus dem Sichtbarkeitsindex äh, von, von Sistrix, ähm, um 90% reduziert. Bam. Dann haben sie hier nochmal zurückgefahren auf die alte Version, haben aber bis heute den Wert nie wieder erreicht, den sie mal hatten. Das für sich sieht das natürlich schon gruselig aus, aber wenn man sich das mal im direkten Vergleich äh, sich anguckt mit dem äh, Mitbewerber Booking.com, vorher haben sie eindeutig eine Marktführerschaft gehabt in dem Bereich und danach Booking.com geht durch die Gedecke und äh, HRS krebselt da immer noch auf dem gleichen Niveau rum. Hier haben sie das echt verkackt. Ja. Ähm. Klassisches Beispiel von Henkel.de, das ist halt auch so ein Beispiel, wo halt relativ wenig äh, SEO betrieben wird, weil die es letztlich auch nicht nötig haben. Aber die haben hier, ähm, soweit man das weiß, einen CMS-Wechsel gemacht und dann hat sich auch ein Drop ergeben. Zack, Cut. War kein Update von Google oder sonst irgendwas, sondern das war tatsächlich auch ein Relaunch. Hat sich wohl inhaltlich nicht so viel geändert, aber bam. Ähm. Bei Henkel ist es relativ egal, denke ich mal, ob die bei dem einen oder anderen Begriff gefunden werden. Die machen auch so ihr Business. Aber wenn unser einer als Klein- oder Mittelständler, der ähm, auf in eine gewisse einem gewissen Volumen darauf angewiesen ist, dass tatsächlich auch Besucher von Google kommen, ähm, ist sowas natürlich katastrophal. 40, 50, 60 Prozent von den Besuchern weg, die äh, tatsächlich vielleicht auch Umsatz bringen, das sollte man sich ersparen. Um, wer von hier im Raum ist tatsächlich auch darauf auf angewiesen, dass über Google oder über Suchmaschinen, über die Webseite tatsächlich auch Umsätze generieren Besucher? Also, dass da auch was passiert. Die meisten nicht. Doch. Um, okay. Ja, Gründe für den Relaunch, ich habe mal ein paar zusammengetragen, was man, was so mir im Laufe der Jahre immer wieder über den Weg läuft, das sind also die Standard. Um, Punkte, aus welchen Gründen man das macht, Designänderungen, natürlich Mobilfähigkeit herstellen, haben wir vorhin schon mal das Thema gehabt, das muss natürlich gemacht werden. Man will vielleicht URL-Änderungen durchführen, um auf suchmaschinenfreundliche URLs zu gehen. Klassiker ist ein Index, PHP, um bla bla, Fragezeichen, hast nicht gesehen, wird dann auf, weiß ich nicht, unsere Leistung.html geändert. Allgemeine SEO-Optimierung, da fällt natürlich auch Page Speed, das ist ein ganz wichtiges Ranking-Signal. Content-Management-System-Wechsel, was da passieren kann, haben wir auch gerade schon mal gesehen. Völlig klar, Usability-Konversionsrate, da will man halt mehr wachsen und ähm, das ist natürlich auch ein, ein klarer Grund, wenn man sieht, das funktioniert einfach nicht oder schlecht. Auch klar, Strategiewechsel im Unternehmen, man hat neue Inhalte oder hat auch einen internen Wechsel von anderen Ausrichtungen, da müssen natürlich andere Inhalte her, Domain-Umzug zur Zusammenführung von mehreren Domains und anderen Seiten. All das sind Gründe, um äh, einen Relaunch durchzuführen. Die Ziele, die man letztlich damit erreichen möchte oder erreichen sollte die Mindestziele an der Stelle zur Verbesserung der Lesbarkeit, nicht nur durch Google, sondern halt eben auch durch die Besucher. Das führt, sollte zu besserer Auffindbarkeit fest, äh, führen und eben auch als Mindestziel eine bessere Konversionsrate. Das heißt, aus den Besuchern, die kommen, tatsächlich auch mehr Anfragen oder Sales oder was auch immer zu generieren. Dazu gehört auch eine bessere Usability, ist dann an der Stelle natürlich unabdingbar. Weniger Komplexität, ähm, gerade Seiten, die groß geworden sind, sind sehr komplex. Komplexität runterziehen ist immer eine gute Idee und da kommen wir auch zu dem Punkt, dass man vorher vielleicht vor dem Relaunch mal einen Frühjahrsputz macht, sich einfach mal anschaut auf der alten Seite, ähm, was gibt es denn da? Also so ein schöner Satz habe ich letztens gelesen, es ist die beste Chance, to get shit done. Also den ganzen Kram, den man die ganze Zeit schon vor sich her geschoben hat, und hat ah, machen wir irgendwann mal, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Die ganzen überflüssigen Inhalte, die kein Mensch irgendwie, oder da guckt man mal in Google Analytics rein, irgendwelche Seiten, ein Besucher im ganzen Jahr braucht kein Mensch, kann weg. Ähm, Seite insgesamt einfach mal aufräumen, durchforsten, nach den ganzen Inhalten, die da drin sind, machen die noch Sinn, sind die noch aktuell, kann man die aktualisieren, wenn nicht, raus oder ähm, auf Neo-Index stellen. Das Ganze ist natürlich dann so eine Art proaktive Panda-Diät, um halt eben die Inhalte letztlich zu verbessern. Jetzt geht es in den Relaunch. Ja, jetzt haben wir uns entschieden, wir wollen es jetzt machen. Das ist der Ablaufplan, wie wir das, oder wie ich das auch immer mit unseren Kunden durchführe. Und es ist der, die konzentrierte Erfahrung aus jetzt schon 14 Jahren, wie man es idealerweise machen sollte. Nicht immer machen es alle ideal, aber so sollte es sein. Erster Schritt, man definiert sich die Ziele. Was will man überhaupt erreichen? Wo will man hin? Ja. Will man Anfragen generieren? Soll es Download sein? Will man Sale machen? Sollen die Anfragen per Telefon, per Kontaktformular oder wo immer kommen? Was ist das Ziel? Das muss wir definieren. Dann hängt man den Konversionsprozess daran, die Usability, die Klickpfade, einfach mal gucken, wie soll das ablaufen, wie soll dieser Tunnel sein, wenn die irgendwie auf der Seite kommen und unten raus sollen halt die Anfragen kommen. Wie soll das funktionieren? Und baut daraus dann einen inhaltlichen und einen optischen Wireframe haben. Das heißt, man hat einmal die inhaltliche Struktur, Menüpunkte, was hängt da dran, und hat auch ein Wireframe zu sagen, okay, welche Elemente gibt es auf der Webseite, wo sollen die vielleicht platziert sein und wofür sollen die gut sein. Und dann erst kommt man zum Layout und Design an der Stelle. Ähm und dann natürlich auch in die Umsetzung. Jetzt sagen wir, okay, jetzt haben wir das alles gemacht, wir haben die ganzen tollen Inhalte drin, alles wunderbar, sieht top aus, sieht super aus. Kommen wir hier zu dem Punkt technische Suchmaschinenoptimierung. So so das sind die Basics. Dafür nutzt man am besten ähm, passende Tools wie, wie OnPage, jetzt Write oder Sistrix hat auch äh, entsprechende Tools. Es gibt da eine ganze Menge, teure, weniger teure. Irgendwas sollte man da auf jeden Fall nutzen um halt einfach zu, die Sachen zu finden, die Baustellen zu finden, die man manuell sonst nicht finden kann. Ja, dazu gehört dann auch ähm, ja, Bilderoptimierung, Caching aktivieren, dass man irgendwelche Überschriften, Auszeichnungen nicht hat, dass die Titel lang genug sind und der ganze Kram, der da drin hängt. Ähm, der nächste Schritt ist, dass man eben die aktuelle und die neue Seite abgleicht. Weil das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ähm, ist, dass... Die Inhalte, die vorher gut indexiert und platziert waren, die ein Ranking hatten, dass die dann weg sind. Ja, man hat eine URL, weiß ich nicht, unsere Leistung.html und die heißt danach dann huxelwuxel.html, Dann weiß Google nicht mehr, was er damit anfangen soll und in der Regel ist ein Ranking dann weg. Und das ist dann besonders ärgerlich, wenn der Umsatz dran hängt. Deswegen, da muss man wirklich aufpassen. Bei dem Abgleich kann man auch die sogenannten 301 Redirects dann herausfinden, was das ist. 301 ist im Prinzip so der Nachsendeantrag fürs Internet, sage ich immer. Das ist eine Weiterleitungsanweisung für den Webserver, das ist in der Regel dann der Apache Webserver mit der höchsten Marktverbreitung. Da funktioniert das mit einer entsprechenden Zeile einfach gut. Das ist das Einzige, was wir an Technik heute Abend sehen werden. Das ist eine Zeile, die sagt, Mach mir einen Redirect vom Typ 301 von da nach da. Damit sagt man dann Google letztlich, die Seite existiert nicht mehr, sondern die gibt es jetzt da drunter. Das ist das, was man da macht. Das funktioniert natürlich auch für den Browser, wenn ein Browser auf die Webseite kommt, weil er irgendwo, wenn man da auf einen Link geklickt hat, die Seite gibt es nicht mehr, werden direkt weitergeleitet. Das passt dann. Also da muss man drauf aufpassen an der Stelle. Das ist natürlich die Frage, wie findet man die? Wenn man so eine kleine Seite hat mit 10, 20 Unterseiten, ist es kein Problem, das manuell zu machen. <lacht> ähm aber prinzipiell funktioniert es so, dass man erstmal halt die ganzen URLs sich zusammensucht, ob man 10 Seiten, 20 Seiten oder 100, 500, 1000, 10.000, 15.000 oder wie viel auch immer es sind, ähm, sucht man sich halt eben zusammen aus Google Analytics, aus der Google Search Konsole, aus allen möglichen SEO-Tools, die es kostenfrei oder kostenpflichtig äh, gibt, was auch immer man da gerade nutzt oder was die Agentur auch gerade nutzt, zieht möglichst alles zusammen und gleicht dann halt wirklich alles ab. Was gerne vergessen wird, sind PDF-Dokumente, Bilder, ähm, auch die haben ein Ranking gerade im Online-Shop-Bereich. Ich weiß nicht, ob hier einer vom Online-Shop-Bereich ist. Wir sehen es halt immer wieder, auch über die Bildersuche generieren, werden Umsätze generiert, wenn die Bilder flöten sind. Das ist auch blöd. Ähm, aus diesen Daten kann man dann eben die 301 Redirects bauen. Das hat man Früher hat man das mit Excel gemacht, da hat sich dann einer hingesetzt und gesagt, okay, die Seite, die passt dazu. Die Seite, die passt dazu. Und das machen wir dann 20.000 Mal. Juhu. Gibt es inzwischen Tools für... Ähm, da unten steht es auch, das ist eines von unseren Tools. Äh, René ähm, arbeitet, glaube ich, auch bei Unternehmen, die ein ähnliches Tool bauen. Und ähm, ja, also da gibt es äh, inzwischen Tools, für die das ein, für einen erledigen, sodass man diesen Kram nicht mehr manuell machen muss. Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt, der Punkt 8. Man hat jetzt die technischen SEO-Probleme, hat man quasi entweder gefunden und auch die Räderprobleme gefunden, muss man lösen. Dann geht es nochmal wieder in die Schleife, nochmal kontrollieren, passt das denn alles? Hat man alles behoben, bis man sagt, okay, wir sind entweder bei 100% oder bei gefühlten 100%? Ja, die gefühlten 100% sind dann da, wo man sagt, okay, das passt schon. Also nur ein paar Kleinigkeiten, das riskieren wir jetzt. Ne? Ist jetzt nicht mehr so wichtig, weil da ist der, der Return on Invest ist einfach dann nicht mehr gegeben. Wir haben eine Checkliste, die wir dann am Ende immer durchgehen. Ne? Wenn die hundertprozentig ist, dann habe ich jetzt hier schon einmal. Genau, wenn die bei 100% steht, dann gehen wir dann letztlich live. Ich habe mal so die wichtigsten Punkte mal nochmal rausgefischt hier, die man dann auch nochmal als Take-Home vielleicht auch mitnehmen kann. Die Folien könnt ihr dann von mir natürlich auch haben. Es gibt drei wichtige Punkte, die man betrachten muss. Das ist einmal die, die URLs an sich. Ähm, hat man, soweit es geht, Änderungen vermieden, weil es ist eigentlich das, was ich ganz am Anfang sagte: Evolution ist besser als Revolution. So wenig Änderungen wie möglich. Wenn man eine Änderungen gemacht hat, sind dann halt alle Dokumente, alle Bilder, alles was man hat, ist das alles korrekt weitergeleitet worden und sind die Inhalte kanonisiert, das heißt, gibt es nur eine URL pro Inhalt, also dieses Double-Content-Problem, was man ja auch immer hat, was viele Content-Management-Systeme auch immer noch mal wieder mitbringen, ähm, da muss man ein Auge drauf haben, solche Sachen, Probleme findet man dann auch wieder mit on-page oder weit oder was auch immer. Redirect-Ketten, sehr beliebt, wenn man den siebten, achten Relaunch innerhalb von 20 Jahren dann äh, durchgeführt hat. Da hat man irgendwo eine HT-Access-Datei und dann kommt nochmal ein Redirect und nochmal ein Redirect und dann hat man die Situation, dass eine Weiterleitung zu einer Weiterleitung zu einer Weiterleitung zu einer Weiterleitung zu einer Weiterleitung zu einer Weiterleitung zu einer Weiterleitung. Zu einer Weiterleitung. Irgendwann sagt Google auch nicht, stopp, mache ich nicht mehr mit. Solche Sachen muss man finden und abstellen. Äh, werden halt eben gerne mitgenommen. Ähm, wichtig auch ist klar, alle Seiten, die irgendwie Traffic bringen, das hier findet man halt eben über Google Analytics oder ein anderes äh, Analyse-Tool, ähm, jetzt habe ich das schon wieder gedrückt, weil ich zu viel Fuchtel hier, So, und, ähm, dass man halt alle Seiten äh, findet, die irgendeinen Traffic bringen, dass man die auch weiterleitet und alle Sachen, die auch verlinkt sind, wir müssen wir nicht zwangsläufig Traffic bringen, aber eine Verlinkung ist halt immer auch ein äh, Ranking-Signal, das heißt, das sollte man mitnehmen in die neue Seite. Ja, die Inhalte, die muss man sich auch mal anschauen. Hat man wirklich alle wichtigen Inhalte übertragen oder hat man irgendwas vergessen? Ja, davon nochmal überlegen. Ähm, sind auch die ganzen wichtigen inhaltlichen HTML-Elemente richtig passend befüllt? Sind sie nicht nur lang genug befüllt, sondern steht auch der richtige Kram drin? Steht auch eine sinnvolle Call-to-Action drin? Ist die Marke drin? Wie wir vorhin so schön gehört haben? Ähm, ist vielleicht auch der, der Ortsname noch mit drin? Das sind halt eben so Sachen, die man dann sinnvoll befüllen muss. Ähm, sind auf den Landeseiten dahinter, passt das auch alles, ähm, sind halt alle wichtigen Keywörter, die man erreichen will oder die man positioniert sein will, hat man dafür Inhalte. Das schafft man in der Regel natürlich nicht beim, beim Start mit allem, Je ähm, breiter man aufgestellt ist. Das sind auch Sachen, die dann auch gerne wachsen können, mit denen man halt immer wieder auch neue Inhalte bauen kann. Also das ist nicht der, der, der Ausschlusspunkt an der Stelle. Ähm, so typische dünne Seiten mit einem Satz oder zwei Sätzen drin, braucht man die, wahrscheinlich nicht, die können weg. Ähm, alles an Dokumente erreichbar und hat man eine, von vornherein die sinnvolle Strukturierung, die man sich am Anfang vorgenommen hat, hat man die auch realisiert. Ja? Hängen nicht die Contents durch irgendwelche URL- Umstrukturierungen, vielleicht dann doch wieder irgendwie quer durcheinander, sondern ist dann Sinn drin. Ähm. Ja, dann noch ein bisschen technischen Kram, sind die Seiten halt eben indexierbar und crawlbar, das kann man halt eben wieder durch diese Tools testen, indem man die einfach nochmal drüber laufen lässt, finden die wirklich alles, was es auf der Seite gibt, man weiß ja letztlich, was man drauf hat. Alles, was nicht indexiert werden soll, gibt es halt auch immer wieder. Ausgeschlossen, wird nicht indexiert, sind die robots.txt. TXT, toller Fehler, Gesamte Seite, gesperrt, Seite wird nicht indexiert, man wundert sich nach zwei Wochen, wenn eine komplette Seite auf dem Index geflutscht ist drauf gucken. Aber eine äh, korrekte und, und komplette XML-Sitemap, damit Google das möglichst schnell indizieren kann. Und äh, auf jeden Fall ganz wichtig, die Verknüpfung mit der Google Search Konsole um halt eben Fehler, damit man mitkriegt, wenn was passiert. Weil da läuft der Kram auf, wenn Fehler sind. Und äh, dass man da eben auch reagieren kann, falls es doch gegen die Wand laufen sollte. Das wäre ein immer. Ja, wenn es dann alles passt, dann wünsche ich viel Glück. Dankeschön. Du hast mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Ich dachte nicht, dass du schon fertig bist. <lacht> ich war ein bisschen schneller, als ich dachte. Also Ich habe es noch mal auf Probe gehört, aber war ich ein bisschen langsamer, aber das hat immer so. Wer will noch immer eine neue Relaunch machen? Noch immer dieselben? Ja? Okay. Alle mit dem Carsten zusammen, oder was? <lacht> okay. Auch mit den Folien. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, ähm, gehen wir langsam mal äh, in den, äh, zum Grill über. Vielleicht hier die Stühle wieder hinstellen.